Hey alle zusammen, ich bin's wieder, die Hexe. Und ich habe mir gedacht, ich bastel mal so ein kleines Video zusammen, was man denn gerade so in Destiny machen kann. Denn in Destiny ist ja gerade nicht wirklich so viel zu tun. Oder vielleicht doch? Naja, schauen wir uns das mal an. Also dieses Video richtet sich nicht die ganze Zeit an die Leute, die das Spiel eh durchsuchten, ähm, sondern eher an die Leute, die nicht die ganze Zeit spielen können oder nicht wollen und einfach damit sie einen guten Start oder damit ihr einen guten Start habt mit der Hexenkönigin. Ja, dann schauen wir uns das jetzt mal an. Und lasst doch gerne mal ein Like da und einen Kommentar und ihr könnt auch gerne abonnieren. Vielleicht schaffe ich es dann endlich diesen Monat auf die 400 Abonnenten. Naja, dann gehen wir mal weiter. I know what you're wondering. What is true? And what is false? Am 22.02.2022 erscheint das neue DLC für Destiny, die Hexenkönigin und damit wird auch das Lichtlevel bis auf 1550 erhöht und das neue Schmiedersystem kommt zu Destiny 2. Alles schön und gut, aber was kann man jetzt tun, um am besten mit Witch Queen zu starten? Dadurch, dass das Power Level erhöht wird, werden einige Materialien und Ressourcen gebraucht, die man am besten dann sammeln gehen sollte. Also wenn ihr noch nicht alles voll habt, am besten von jedem Material 2000 Stück sammeln. Viele Verbesserungskerne, Prismen und Aszendentenbruchstücke wären glaube ich nicht so schlecht. Auf jeden Fall wird es so sein, dass mit Witch Queen jeder mit einem Level von 1350 starten wird. Das heißt... Seid ihr jetzt noch nicht 3.330 oder 20, braucht ihr eigentlich gar nicht mehr euer Zeug aufzuleveln und könnt euch die Ressourcen eigentlich sparen, da man sowieso auf ein höheres Level zum Start von The Witch Queen kommen wird. Und das Max-Level wird wohl 1.550 sein, wie man es schon in ein paar Screenshots und auch in ein paar Videoausschnitten gesehen hat. Und mit Witch Queen werden 50 neue Waffen dazukommen, plus noch viele exotische Sachen. Das heißt, Tresor aufräumen. Ihr solltet euren Tresor am besten ziemlich gut aufräumen. Alles, was ihr nicht braucht oder ihr aus der Sammlung holen könnt, einfach weg damit. Dadurch könnt ihr natürlich auch nochmal ein paar Ressourcen dazu sammeln. Und dafür gibt es auch eine gute Webseite, die werde ich euch unten mal verlinken. Wo man richtig schön... Sehen kann, wo man wie viele Materialien hat, was man am besten noch sammeln sollte und auch wie voll der Tresor ist. Und dann kann man gewisse Sachen einfach als Müll markieren und dann auf Dim das ist eine andere Destiny-Seite, die meisten werden das wahrscheinlich auch schon können, wird das dann auch als Müll markiert, also die beiden arbeiten zusammen, die beiden Seiten. Und dann könnt ihr euch die Sachen einfach rauspicken, die auf den leeren Schatz ziehen und zerstören. Und natürlich Bounties. Denn es wird wieder einen neuen Season Pass geben, ganz klar, und vor allen Dingen auch ein neues Relikt, Artefakt. Und wenn ihr das ziemlich schnell leveln wollt, solltet ihr jetzt am besten auf jeden Char euch Bounties, also Beutezüge, alle viel reinknallen, was ihr habt, die abschließen, aber nicht abgeben. Und dann am Tag vom Release werden einfach alle schön abgegeben, ihr kriegt einen richtig schönen Boost und habt euch so ein bisschen an Zeit gespart. Ja, und besucht auf jeden Fall Spider nochmal, denn er wird verschwinden. Also die Wirbbucht wird hier auf jeden Fall auch verschwinden. Und wir wissen nicht, ob wir ihn überhaupt noch wieder bekommen. Irgendwo auf irgendeinem anderen Planeten. Oder ob wir vielleicht sogar einen anderen Händler bekommen. Deswegen geht zu den guten Spider und kauft richtig schön ein. Und in der Helm gibt es ja jeweils, wenn ihr da dort landet, Links und rechts die Korridore. Einmal mit den Erwachten und einmal mit den Gefallenen. Wo es dann ähm, immer noch auch Bounties zum Abholen gibt. Und vor allen Dingen, wo ihr bestimmte Waffen auch noch leveln könnt. Dass ihr die abholen könnt und looten könnt. Denn in jeder der letzten Seasons gab es immer irgendwelche guten Waffen. Seien Handfeuerwaffen oder Bögen. Und solltet ihr noch nicht eine ziemlich gute Variante von diesen Waffen haben... Solltet ihr gucken, dass ihr diese Aktivität noch etwas spielt. Geschweige denn halt, um Pralingramme für diese jeweilige Season nochmal einlöst. Und es werden auch noch jeweils von den Korridoren ähm, gibt es noch Mods, die ziemlich gut sind und die man vielleicht irgendwann in Zukunft gebrauchen könnte. Also holt euch die auf jeden Fall auch. Man weiß nämlich nicht, ob diese Mods wiederkommen, ob die vielleicht irgendwann super stark sind und man kann sie super benutzen. Und da diese Bereiche ja verschwinden werden mit dem nächsten DLC, solltet ihr euch da auf jeden Fall was sichern. Ah ja, und was Waffen angeht, durch die neue Schmiede und dadurch, dass die Meisterwerkwaffen auch irgendwie verändert werden, solltet ihr auch wirklich nochmal richtig gut gucken wegen euren Materialien. Denn das Aufwerten und das Leveln der neuen Waffen wird Zeit und richtig viele Materialien in Anspruch nehmen. Ja, und zum Schluss holt euch auf jeden Fall noch alle Cutters, also Katalysatoren, die ihr noch nicht habt. Denn... Ich weiß nicht ganz genau, ob vielleicht welche verschwinden werden oder es irgendwie schwieriger wird, sie zu machen. Also holt euch auf jeden Fall Triumphe sowieso. Die werden auch alle leider verschwinden. Ja, und das war's dann auch schon von mir aus. Ähm, schaut gerne auf meinen Twitch-Kanal vorbei. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao! -i.